Hey, hey, Oliver Schemmer hier, herzlich willkommen. Ja, in diesem Video geht es um das Thema, wie du Leads für dein Network-Marketing-Business generieren kannst. Und ähm, ja, ich werde zum Beispiel häufig gefragt, ähm, was ist denn eigentlich besser, online, offline? Und ich möchte heute einfach... Ähm, ja, zeigen wie du ja ich sag mal mit zwei komponenten nämlich einer Landingpage und einem autoresponder beziehungsweise in deinem e mail äh, marketing e mail follow-up mit diesen zwei komponenten ja in beiden welten äh, aktiv werden kannst wie du offline leads generieren kannst und online leads generieren kannst es gibt super viele möglichkeiten super viele wege wie du leads für dein geschäft ähm, ja quasi generieren kannst ähm, ich kann hier nicht auf alle eingehen und ich bin mir auch sicher ich kenne gar nicht alle. Ja, also der Kreativität sind da ja keine Grenzen gesetzt. Ich möchte heute auf ein paar wichtige Punkte eingehen. Ich habe dir aber, ja, mindestens 26 Tipps, ja, bereitgestellt auf meinem Blog, in einem Blogartikel, wo du im Prinzip 26 Wege kennenlernst, wie du Leads für dein Business generieren kannst. Heute möchte ich mich mal nur auf äh, beispielsweise ein paar fokussieren und wie gesagt, alles weitere kannst du dann im Blogartikel dann dementsprechend nachlesen. Wenn ich mir so die Lead-Generierung ähm, bei vielen Networkern anschaue hier in Deutschland, dann äh, stelle ich da sehr häufig fest, dass das Thema Online bei vielen noch gar nicht so präsent ist. Wir hinken da in Deutschland, ähm, zumindest aktuell. Immer noch ein bisschen hinterher, obwohl ich immer mehr merke, dass es immer mehr und mehr kommt. Auch ähm, wenn ich da zum Beispiel in die USA schaue, da ist es ja schon eigentlich Standard, ja, die ganze Geschichte. Ähm, hier, wie gesagt, ähm, vereinzelt, ja, aber die breite Masse, da ist es jetzt noch nicht so angekommen. Und deshalb möchte ich da jetzt heute mal kurz auf ein, ein Stück weit drauf eingehen. Wichtig ist... Ähm, das, beziehungsweise es gibt viele Vorteile, warum du darüber nachdenken solltest, ähm, verschiedene Wege der äh, Lead-Generierung zu wählen, ja, aber das Entscheidende ist, es gibt ein gutes Argument, ja, ähm, das ist aus meiner Sicht das Wichtigste. Derjenige, der Lead-Generierung beherrscht, ja, der weiß, wie er Leads, also Interessenten für sein Geschäft gewinnt. Der macht sich komplett unabhängig. Der macht sich unabhängig von der Firma. Der macht sich unabhängig von seiner Ablein. Der macht sich unabhängig von seinen Teampartnern. Was meine ich damit? Wenn es der Firma mal nicht schlecht geht und du die Lead-Generierung beherrschst, ja, dann kannst du, wenn du es richtig gemacht hast, ja, ähm, weiter Leads generieren am Fließband und somit ähm, sofort wieder neu produzieren ähm, in einem neuen Unternehmen, falls dann alles Unternehmen zum Beispiel ähm, ja ähm, insolvent gehen sollte oder was auch immer, ja. Der, ein weiterer Punkt ist, du machst dich unabhängig, du, weil du nicht mehr auf die Hilfe deiner Ableitenden angewiesen bist, du bist nicht angewiesen auf Schulungen, ähm, sondern du weißt, wie du dein Geschäft zum Laufen bringst und du machst dich auch unabhängig deinen Teampartnern gegenüber. Du bist nicht mehr abhängig in dem Sinne, dass du ähm, darauf hoffen musst, dass jetzt äh, ein Teampartner einen guten Tag oder einen schlechten Tag hat, um Ergebnisse zu produzieren, sondern du kannst durch die Lead-Generierung äh, so viele neue Interessenten generieren, dass du dir zum einen ähm, aussuchen kannst mit wem du zusammenarbeitet das heißt dass du im vorfeld schon ähm, ja von innen heraus motivierte menschen dementsprechend quasi in deine organisation holen kannst aber das sieht man ja den leuten nicht immer an das heißt du kannst dann auch wenn du merkst okay du hast es mit ähm, ich sag mal mit einer linie zu tun die jetzt nicht so stark wächst wie du dir es gern wünschst, dann ähm, Erlebe ich bei vielen, dass die dann versuchen, ihre Leute zu motivieren. Ja. Ich für mich habe da einen anderen Ansatz. Ja. Ich spreche mit den Leuten drüber, aber im ersten Step schaue ich immer auf mich und gucke, wie kann ich meine Ergebnisse verbessern. Und das geht meistens ganz, ganz gut durch neue Leute. Ja. so Also, du machst dich unabhängig. So Und dann brauchst du im Prinzip zwei Komponenten mit denen du sowohl, ich sag mal, die herkömmlichen klassischen Marketingmethoden äh, bespielen kannst und, ähm, ja, Online-Marketing bespielen kannst. Du brauchst im Prinzip nichts anderes als eine Landingpage, also eine Seite, die so aufgebaut ist, dass sie ein Angebot, ähm, ja, ein Angebot unterbreitet, ja, und ähm, die das Ziel einfach hat, die, die Kontaktdaten des Interessenten zu generieren, also sprich mindestens mal die E-Mail-Adresse, ja, umso mehr Daten du abfragst, habe ich die Erfahrung gemacht, umso, ähm, ja, umso, ja, mehr Vertrauensvorschuss brauchst du auch, ja, das heißt, ähm, am Anfang ist es durchaus sinnvoll, da mit weniger äh, Daten zu arbeiten, die du abfragst und du brauchst als Ergänzung dazu quasi ein E-Mail-Marketing-System, ein Autoresponder, mit dem du eine E-Mail-Serie erstellen kannst, die du einmal erstellst, die dann ähm, immer wieder ausgespielt werden kann. Der Hintergrund ist ganz einfach der, früher war ich sehr viel in 1 zu 1 Gesprächen unterwegs, aber nicht, dass du jetzt denkst, ähm, dass die Leute dann schon Interesse hatten, sondern ich habe Menschen akquiriert und habe die dann auf ein Gespräch eingeladen oder bin zu denen hingefahren und mache ich teilweise auch heute noch, nur damit sind die Leute heute schon vorinformiert, ja. Und ähm, ja, und das war damals eben nicht. Das heißt, ich, es waren immer die gleichen Fragen, die aufgetaucht sind. Es waren immer die gleichen Gesprächsabläufe im Großen und Ganzen. Und ähm, ja, es waren auch immer dieselben Einwände, Vorwände und so weiter. Ja, und ja, und irgendwann habe ich dann für mich gedacht, Mensch, also so kommst du nicht wirklich vom Fleck, ja, weil du kannst ja am Tag zehn Gespräche haben. Und wenn halt neun nicht das richtige Publikum sind, hast du halt nur einen gesprochen. Ähm, der tatsächlich ähm, interessant ist. Ob der dann mitmacht, ist dann noch mal eine ganz andere Frage. Und dann habe ich für mich gedacht, Mensch, wie kann ich es denn schaffen, dass, wenn ich meine Zeit investiere, dass ich nicht ähm, ein von zehn habe, sondern dass ich ähm, acht von zehn habe. Ja, oder acht interessierte Menschen habe anstatt zehn. So, und dann, ähm, wie gesagt, kam ich immer mehr in den Bereich Online-Marketing rein und habe das dann eben für mich so äh, entdeckt. Und das System hat halt einfach den Vorteil, wenn man das System nennen kann, ist ja keine Raketenwissenschaften, ist auch kein Geheimnis, ja, sondern äh, der, der Haupterfolg liegt halt im kontinuierlichen Tun deiner täglichen Aktivitäten. Ja. So, und ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir dann also quasi ein, ein Follow-up gebaut, ähm, wo halt einfach auf die Dinge eingegangen sind, oder eingegangen wird, die in meinen Gesprächen immer so vorkamen, ja, und dann habe ich halt eben meine Erklärungen dort mit reingegeben, und so arbeite ich heute noch, ja. So, also, Landingpage, E-Mail-Marketing und äh, dann konnte ich mich halt einfach nur noch darauf konzentrieren, vorne äh, genügend passgenaue Interessenten äh, zu finden. Und das geht auf unterschiedlichsten Wegen. Ja, das kannst du in deinem normalen Arbeitsalltag, äh, in deinem Alltag einbauen. Ähm, du kannst Online-Marketing machen. Du kannst aber auch klassische Marketingmethoden nutzen. Das Ziel von allem, was du tust, ist einfach, bring Personen auf deine Seite auf dein Angebot. So, und jetzt gehen wir einfach mal kurz zwei, drei Dinge ähm, klassisch durch und zwei, drei Dinge ähm, online und den Rest, wie gesagt, findest du dann im Blogartikel. Also, zum Beispiel klassische Methode ist, ähm, ja, Anzeigen in äh, Printmagazin, also Tageszeitung, ähm, Wochenblatt, regionale Zeitungen, Magazine, Fachmagazine, ja. So, und hier hast du jetzt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Du kannst weder eine Anzeige schalten, ja, dann ähm, ähm, kannst du deine Telefonnummer angeben, so dass du mit jedem sprechen musst, ja, du kannst aber auch ähm, sagen, okay, weitere Informationen anfordern und dann einen Link zu deiner, ähm, zu, zu eben dieser Landingpage äh, mit draufbringen, dass Menschen auf die Seite kommen, das Angebot lesen können, ähm, wenn sie sehen, wenn sie das Gefühl haben, sie brauchen da weitere Informationen dazu, können sie sich eintragen und dann startet der autopilot ja so ähm, das ist eine möglichkeit ja du kannst aber auch hergehen du kannst artikel ähm, schreiben kannst zum beispiel in verschiedenen redaktionen anfragen ob du einen artikel ähm, ja, bereitstellen darfst ähm, das ist auch ähm, immer mal wieder gern gesehen weil ähm, einfach neue artikel zu einem spannenden thema ähm, dementsprechend da sind ähm, auch hier ist dann halt einfach wichtig dass du am ende des artikels wichtig der artikel muss halt immer einen guten mehrwert haben der muss halt ähm, deine zielgruppe da abholen wo sie ist ja und ähm, ihnen eine lösung für ihre probleme liefern und dann kannst du im prinzip ähm, ähm, im anschluss auf weiterführende informationen verweisen ja dass du einfach sagst mensch ähm, die weitere Informationen habe ich für Sie in einem PDF-Dokument zusammengefasst. Wenn Sie auf ähm, www.xyz.de gehen, dann können Sie sich das gratis ähm, hier runterladen und das kannst du dann äh, ans Ende deines Artikels mit einfügen, ja, oder du kannst halt auf deine Webseite verlinken, darüber dann die Leads generieren, ja. Ähm, du kannst auch bei Redakteuren anfragen und ähm, ein kostenloses Interview einfach anbieten, ja, ist äh, für beide Seiten in der Regel eine Win-Win-Situation, die Redakteure haben dann gleich äh, neuen Content für ihre Ausgaben, ähm, haben dann ähm, dementsprechend, äh, Natürlich müssen sie nicht erst sich irgendwas ausdenken, sondern sie können mit einem Fachmann über dieses Thema sprechen. Das bietet Mehrwert für die Leser und du hast halt eben den Vorteil, dass du auch am Ende wieder auf weiterführende Informationen verweisen kannst. Und so ist das eine, eine runde Sache, Win-Win-Situation. So, Du kannst aber auch, ja, wenn, das, wenn du eh viel unterwegs bist als Networker, du kannst ja auch einfach so eine, ich nenne es halt Marketing-Visitenkarte, machen, Ja, ähm, ich habe mir die einfach machen lassen. Guck, dass die ein bisschen auffälliger sind, so dass man die sieht. Und wir haben einfach den Hintergrund, wenn ich in einem Gespräch bin. Ja, dann kann ich einfach diese Karte übergeben. Und da sind zwar meine Kontaktdaten drauf, man kann mich anrufen. Ähm, es ist aber auch ich, ähm, im Prinzip eine knackige Headline drauf, so dass es meine Zielgruppe halt anspricht. Hinten auch nochmal eine Headline drauf. Ähm, dann sind ein paar Nutzenargumente drauf, die einfach... Ähm, denjenigen, der die Karte hat, neugierig machen sollen und ähm, dann kann man eben entweder über diesen Barcode oder halt einfach über die Domain kommt man auf eine Landingpage und kann dort dann eben die gewünschten Informationen anfordern, ja. So. Kann man im persönlichen Gespräch machen, ja, einfach die Karte dann übergeben und dann hinterher die Telefonnummern dann halt eben auch tauschen und dann kann ich, wenn ich will, nachfassen oder wenn die Person sich eingetragen hat, einfach ähm, ja meinen Autopiloten die Arbeit machen lassen. Ich kann aber auch hergehen, einfach auf dem Smartphone ähm, der Person, die oder oder aus meinem Smartphone die Landingpage aufruft, die Person ihre E Mail Adresse eintippen lassen und dann kriegt sie eine Mail, muss sie bestätigen, dass das auch alles rechtlich vernünftig läuft. Und dann, ähm, startet wieder der Autopilot. Ja, also mein Ziel ist eigentlich immer gucken auf den Autopilot, so dass alles, was eins zu eins ist, dazu dient entweder der Lead-Generierung oder dann halt dem Abschluss. Ja, wenn ich dann mit jemandem telefoniere, der sich die Infos angeguckt hat, dann ist natürlich selbstverständlich der Abschluss das Ziel. Ja, so, ähm, aber, wenn das jetzt zum Beispiel zu so offensiv ist, dass er zum Beispiel sagt, okay, ich mache jetzt Direktkontakt, spreche Menschen an, die mir positiv auffallen, ähm, der kann auch, wenn er zum Beispiel jetzt noch Zeit hat zwischen zwei Terminen, ja, einfach hergehen und ähm, wenn er gerade einen Kaffee trinken ist zum Beispiel, ähm, dann einfach die Visitenkarte mal liegen lassen. Ja, oder wenn du zum Mittagessen bist oder zum Abendessen bist, was spricht dagegen, einfach die Visitenkarte auf dem Tisch liegen zu lassen? Natürlich wirst du darüber keine große Organisation aufbauen, weil viel zu viel dem Zufall überlassen ist. Aber, mir geht es einfach immer darum, du musst gucken, dass du für dich eine Marketingmaschine wirst, dass du äh, überall, wo du bist, einfach schauen kannst, was wäre jetzt eine Möglichkeit, um zum Ziel zu gelangen. Und letzten Endes ist es mir dann aber auch egal, weißt du, Visitenkarten kosten kein Geld. Ja, das ist echt super günstig zu, zu schießen, die Dinger. Und ähm, auch wenn du eine gute qualität nimmst sind die echt schon günstig und das sind einfach dann quasi für mich alle auch streuartikel ja und dann kannst du klar du kannst es nicht hinlegen du kannst es aber auch hinlegen wenn du eh da bist es kostet keine zeit kostet kaum geld und selbst wenn du mal nur aus glück einen Partner findest, der ein großes Team bei dir in der Organisation aufbaut, dann hat es sich doch gelohnt, diese Visitenkarte einfach liegen zu lassen. Ja, also das sind zum Beispiel Möglichkeiten. Oder wenn du, das gleiche gilt auch für Flyer, ja, natürlich ähm, aus meiner Sicht wirst du mit Flyer keine große Organisation äh, aufbauen, aber auch hier ist doch einfach so, wenn du im, äh, wenn du jetzt äh, zwischen zwei Terminen vielleicht noch fünf Minuten Zeit hast, trinkst eine Tasse Kaffee irgendwo zum Beispiel, ja, ähm, oder anstatt eine Tasse Kaffee irgendwo zu trinken, kannst du Kannst du ja auch hergehen und einfach sagen, oder im Auto zu warten, kannst du einfach hergehen und sagen, okay, ich habe jetzt noch zehn Minuten Zeit, ich bin zu früh dran, du hast, deinen Termin hast du vorbereitet, da gibt es nichts mehr zu tun, dann geh in den Kofferraum, hol dir eine Handvoll Flyer raus und verteil die. Ja? Ähm, da spricht doch nichts dagegen. Auch der Flyer, genauso aufgebaut wie die Visitenkarte, äh, knackige Headline, dass es deine Zielgruppe auch anspricht. Nutzenargument Argument drauf und dann Link, Barcode zur Landingpage. Ne? Also das sind Möglichkeiten, wie du im Alltag dich immer mehr dazu entwickeln kannst. Ähm, ja, zu einer Werbemaschine einfach zu werden, ohne dass du aufdringlich den Menschen gegenüber bist, ja. Letzten Endes geht es darum, wenn du, du kannst entweder Marketing machen oder du kannst es lassen. Ja, ich würde dir empfehlen, steckt ja ein Wort schon drin, Network Marketing, ähm, immer und überall einfach dann auch Marketing zu machen, auf eine clevere Art und Weise. Gilt auch für schwarze Bretter und so weiter, ne. Also. Das jetzt mal so ein paar Beispiele aus dem klassischen äh, Bereich. Im Online-Bereich sind es natürlich auch die Klassiker wie Pay-Per-Click-Anzeigen, pay dass du eine Werbeanzeige schaltest, auf die du dann ähm, auf deine Landingpage verlinkst. Du musst halt aufpassen, Facebook, Google AdWords, Bing, alles unterschiedliche äh, Richtlinien, ja. Ähm, dass du da deine Webseiten halt eben konform gestaltest und dass du deine Anzeigentexte konform gestaltest, ja. Du kannst einen YouTube-Kanal machen, ja, du kannst dort regelmäßig Videos mit Mehrwert veröffentlichen, dann in der Textbeschreibung den Link zu deiner Landingpage machen, ja. Auch hier drüber kannst du Leads generieren. Ähm, was ich auch sehr stark mache, ist ähm, einen eigenen Blog pflegen, ja, dass du einfach, ja, einen eigenen Blog schreibst, deine Inhalte, das heißt Text, Audio, Video, dort veröffentlicht oder auch Bilder, Grafiken, wie auch immer. Der Vorteil ist einfach bei einem eigenen Blog, wenn du das Ganze noch Suchmaschinen optimiert machst, dann wirst du auch langfristig in den Suchmaschinen gefunden werden können, ja? Ist nicht gesagt, dass da jeder Blogartikel gut gerankt wird und gut läuft, aber ähm, auch hier liegt in der Kontinuität, wer regelt, das Glück ist immer mit den Tüchtigen, ja, und von zehn Artikeln, wenn dann halt einer, zwei dann richtig gut ranken, die anderen nicht so, dann ist doch das super, ja, wenn du äh, Keywords richtig ausgewählt hast und ein gutes Suchvolumen hast und dort regelmäßig ähm, Besucher dann, äh, ja, über deinen Blog generierst und dann ohne Besucher gibt es auch keine Leads, also wenn du Besucher hast, dann ähm, kannst du auch dort über deinen Blog dann Leads entsprechend generieren, also kann ich auch nur empfehlen ist aber etwas was man schon ein bisschen langfristig sehen sollte ja auch wenn es schnell gehen kann sollte man es trotzdem langfristig sehen ähm, gastartikel ja du kannst zum beispiel artikel ähm, ja, auf Du kannst zum Beispiel andere Blogbetreiber anfragen, die thematisch zu deinem Thema passen, wo du aber vielleicht nicht in direkter Konkurrenz stehst, ja und einfach anfragen, ob du einen Gastartikel veröffentlichen kannst. Auch hier würde ich halt nur Gastartikel veröffentlichen, wo ich am Ende auch den Link zu meiner Landingpage ähm, ja, einbinden kann, damit ich dann auch über den Gastartikel ähm, ja, dementsprechend Leads generieren kann. Und ich kann mir dann sozusagen die, ähm, die Zielgruppe des Blog-Inhabers äh, quasi zunutze machen und auch darüber Leads generieren und der Bloginhaber der ist ebenfalls, äh, hat ebenfalls den Vorteil, dass er sich nicht um neuen Content dann in dem Fall kümmern muss und qualitativ hochwertigen neuen Content seiner Community bereitstellen kann, was auch wieder äh, zur Bindung führt, ne, also das sind halt alles so Möglichkeiten, du kannst aber auch Facebook Live machen, ja, oder du kannst zum Beispiel, was du auch machen kannst, äh, wenn du mit Facebook Live arbeitest, dann hergehen und vielleicht ein kleines Video machen, ja, auf deinem Profil veröffentlichen und ähm, einfach ein Facebook Live zu einem gewissen Thema ankündigen und dann zum Beispiel hergehen und sagen, Mensch, wenn ähm, dich das Thema interessiert, wir haben noch kein genaues Datum, frag dich doch unterhalb. Ähm des Videos über den Link in die Warteliste ein. Wir schicken dir dann den äh, genauen Termin zu, sobald er feststeht. Ja, und so kannst du dann dementsprechend Leads generieren und hast dann auf deinem Facebook-Live-Video auch Leute, die das Thema dann tatsächlich auch interessiert. Ja, Also, wie gesagt, der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt und du siehst, alles, was du dazu brauchst, ist einfach nur, ähm, klar, du musst dir ja natürlich schon die Erkenntnisse irgendwo aneignen, wie machst du jetzt dann eine Facebook-Werbeanzeige und so weiter und es ist auch nichts, wo du jetzt vielleicht eine Anzeige erstellst und gleich den überragenden Erfolg hast, ja. Ähm, jeder ist Lernender und jeder muss, jeder der, der ähm, der, der heute anfängt mit irgendwas, der der kennt sich halt in dem Thema noch nicht so aus. ja Und das wird dann bei dir auch nicht anders sein. Und deswegen ähm, ist es trotzdem aber wichtig, einfach den Weg dann zu gehen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, du, du siehst, ähm, die, die Wege... Ähm, Leads zu generieren, die sind total vielfältig. Ja, und da ähm, wer kreativ ist, kann dort auch sicherlich noch viele, viele weitere Wege finden. Im Blogartikel habe ich dir 26 davon ähm, einfach mal ähm, zur Verfügung gestellt. Bin auch auf diese ein bisschen eingegangen. Und ähm, genau, und ansonsten brauchst du im Prinzip halt die zwei Komponenten, landing page und einen Autoresponder. Das erstellst du einmal. Klar, optimierst du immer an der Sache weiter, dass du immer bessere Ergebnisse erzielst, aber letzten Endes ist es das, worauf es ankommt. Okay, in diesem Sinne, wenn es dich mehr interessiert, wenn dich ähm, die 26 Tipps interessieren, plus noch ein paar weitere Anregungen zu dem Thema, findest du unterhalb des Videos ähm, dann den Link. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du den Kanal abonnierst und wir hier über, diesen, über dieses Medium weiter in Kontakt bleiben. Ja, in diesem Sinne, alles, alles Gute, maximalen Erfolg. Und wir sehen, hören uns im nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.